Wenn man aus der Richtung Mönchenglappach hier ins Tal runterfährt, dann sieht man von Weitem diesen Kirchturm im Tal, der alle Häuser überragt. Und ich habe als Kind immer gedacht, das ist wie, so ein, wie ein Löwe, der seine Kinder beschützt im Dunkeln. Sie steht aufrecht im Tal und beschützt die Leute, die dort wohnen. Und deshalb hatte man hier immer so ein behütetes Gefühl. Diese Kirche hat acht Bauperioden durchlaufen, von 714 bis 1912. Und was wir hier sehen, ist praktisch ein Entwurf des Freiherrn von Schmidt. Das ist ein ganz berühmter Bauherr, der hat auch das Wiener Rathaus entworfen und gebaut. Der Chorraum wurde 1866 gebaut und dann ging den Leuten das Geld aus. Und erst 1912 wurde diese Kirche dann fertiggestellt. Mit diesem monumentalen Turm, den wir hier sehen, der eigentlich für diesen Ort, der so 800, 900 Einwohner hat, eigentlich viel zu überdimensioniert ist. Wenn wir den Turmhelm ansehen, die Spitze, die hat auf der Vorgängerkirche gestanden. Er wurde wiederverwendet und oben wieder aufgestellt. Da hängt noch eine Glocke drin von 1455. Leute, die hier auf dem Feld standen und vor 500 Jahren gearbeitet haben, konnten diese Glocke hören, genauso wie wir sie heute noch hören können. Und leider soll diese Kirche ja demnächst dem Tagebau weichen und praktisch soll dann diese 1.306-jährige Geschichte je enden. Im Außenbereich dieser Kirche finden sich alte Grabplatten aus dem Vorgängerbau. Viele Adeligen hier aus dem Dorf haben sich in der Kirche bestatten lassen. Das war im Mittelalter halt noch so üblich. Und ähm, die Gruften der Personen sind noch erhalten unter der Kirche. Man hat wohl nachher diese Grabplatten herausgelöst und dann in die Außenmauer der Kirche integriert. Hier haben wir auch wieder einige ehemalige Grabplatten aus der Kirche. Also Grabplatten äh, ehemaliger Keimberger Bewohner. Bewohner zum Beispiel, das zurs bedeutet, das ist eine Bewohnerung vom Zurshof in Unterwestrich, das heute jetzt ein, ein, ein Bauernhof ist. Ja, unter unseren Füßen befindet sich der alte Friedhof, der hier bis 1835 zu sehen war. Anfang des 19. Jahrhunderts hat man die Friedhöfe hier aus den Dörfern an den Ortsrand verbannt. Aber natürlich liegen die Gebeine der Verstorbenen natürlich immer noch hier unter der Erde. Und man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man hier über diesen Platz geht. Was auch interessant ist an dieser Kirche, sie hat eigentlich immer allen Zerstörungen getrotzt. Im Zweiten Weltkrieg, wir sind ja nicht weit von der Ruhr, das war da, wo die amerikanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg hier äh, sich schwere Kämpfe mit der Wehrmacht geliefert haben. Und fast alle Kirchen im näheren Umkreis sind auch schwer getroffen worden und die haben auch keine originalen Fenster mehr, weil diese alle zerstört worden sind. Die Keimberger Kirche besitzt fast noch alle alten Fenster. Das eigentlich fast wie ein Wunder ist. Und der damalige Pfarrer hat es auch praktisch wie ein Wunder dargestellt. Ja, wir haben auch die Hoffnung, dass vielleicht auch hier irgendwie ein, ein nicht sichtbarer Schutz über dieser Kirche liegt. Gegründet ist diese Geschichte dieser Kirche eigentlich äh, aus der Legende der heiligen Plektrudis, die diese Kirche 714 gestiftet haben soll. Äh, die heilige Plektrudis, sie liegt im Maria am Kapitol begraben in Köln, war die Gattin Pipin des Mittleren, also praktisch äh, des damaligen Herrschergeschlechtes, wo auch nachher Karl der Große daraus hervorgegangen ist aus diesen Linien. Dieses Bild zeigt natürlich die Ursprünge dieses Ortes oder ähm, wie sie wahrscheinlich stattgefunden haben. Und äh, darstellen soll das Bild praktisch diese Kirche, die Heiligkreuzkirche, den Vorgängerbau und im Hintergrund soll die Cayenburg dargestellt sein. In diesem Bau aus dem 19. Jahrhundert wurden auch viele Sachen der Vorgängerbauten integriert. Wir sehen hier zum Beispiel ein spätromanisches Kreuz, das über 800 Jahre alt ist. Und das ist eine sehr seltene Darstellung in dieser Größe. Der Herr hat nur ein Tuch und keinen Dornen, einen Dornenkranz auf. Diese Kirche war immer eine Brücke durch die Generationen. Sie hat Altes mit Neuem verbunden und war praktisch ein Ort des Gebetes von uralter Zeit bis in die Gegenwart. Dann sehen wir vorne unseren prächtigen Altar, entworfen vom Freiherrn von Schmidt und ist auch hier in der Region ein seltenes Stück. Ja, in den 60er Jahren, da gab es ein Konzil, da wollte die katholische Kirche etwas schmuckloser werden. Und einige Kirchen hier im Umfeld, Holzweiler, Feenrath, haben ihre Altäre verloren. Und da Keimberg so einen besonders prachtvollen Altar hatte, haben einige Leute natürlich dagegen interveniert und haben gekämpft. Nein, den lassen wir uns nicht nehmen. Und damals hat es geklappt. Und dieser Altar ist hier geblieben, wie wir sehen. Man muss sich vorstellen, wenn man als kleines Kind hier in die Kirche zum ersten Mal praktisch gebracht wird von den Eltern, dann hat diese Kirche eine ganz tolle Bildsprache. Man sitzt ja in keinem leeren Raum, man kann sich mit dem Raum beschäftigen. Hier sind Figuren, der Altar erzählt eine Geschichte und es war immer ein interessanter Ort. Und äh, ja, diese Kirche ist Heimat. Mitte des 11. Jahrhunderts wurde die alte, kleine Kirche erweitert und umgebaut. Und es finden sich immer noch Fragmente. Das Wichtigste ist dieser Weihestein. Er sagt aus, dass äh, Bischof Herimann aus Köln diese Kirche geweiht hat. Es gibt Hinweise dieser Plektrulis sage in diesem Stein aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, da ist nämlich von einem Herrn Ottebrecht die Rede. Die Kirche ist ja verschiedenen Heiligen geweiht und dieser Ottebrecht, der wird natürlich auch teilweise anders gesprochen, der soll der Beichtvater vom Mann der heiligen Plektrudis gewesen sein, also ein direkter Zusammenhang zu dieser Sage. Damals, nach der Erstkommunion, war es für alle Keimberjungen Jungen Ehrensache hier als Messdiener, seinen Dienst zu tun. Und das haben wir halt hier gemacht. Wir haben dem Pfarrer Brot und Wein gebracht, das Buch zum Altar gebracht, haben bei der Wandlung mit, mit Leuchtern da gestanden, haben zur Wandlung geklingelt mit diesen Klingeln. Es ist eine schöne Zeit gewesen. Und diese Jugendzeit. Die wird ja wieder lebendig, wenn man hier steht. Man sieht ja hier den Raum, wo man seinen Dienst getan hat. Und äh, diese Erinnerung wird einem irgendwann genommen werden, wenn es darauf ausgeht, dass diese Kirche mal abgerissen werden soll. Dieses Vortragekreuz von 1656 wird für Prozessionen, für Beerdigungen genutzt und wurde praktisch seit der Entstehung hier durch den Ort getragen. Durch die Felder, zum Friedhof, wurde über den Gräbern aufgerichtet, als letztes Zeichen, auch bei meinen Eltern. Man hat das Gefühl, in dieser Kirche kann dir nichts passieren. Das hatte ich als Kind schon. Wie es meiner Mutter schlecht ging, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Da habe ich mich nachmittags in diese Kirche gesetzt. Aber nicht während einer Messe, sondern ganz alleine. Und hier kam man immer zur Ruhe. Hier, hier wurde man ruhig und man, man konnte seine Gedanken fassen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und das kann man nur erleben, wenn es diese Kirche noch gibt. Hier spielt das ja auch die Rolle, dass das viele weggezogen sind an den neuen Ort. Aber am neuen Ort gibt es noch keine Kirche und deswegen ist das noch die aktuelle Kirche. Und ähm, es gibt auch Leute aus dem alten Ort, die einfach, wenn die Kirche mal auf ist, den Weg hier hinfinden und sich einfach hier reinsetzen. Und auch praktisch äh, mit ihren Sorgen hier sitzen und äh, hoffen auf Besserung, die vielleicht noch nicht mit dem Verlust der Heimat abgeschlossen haben. Ja, hier befinden wir uns in der Taufkapelle. Dieses Taufbecken ist noch auch sehr alt. Wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert. Der Deckel, der ist äh, erst im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert, ich schätze mal 1912, angefertigt worden aus einer Schnitzwerkstatt in Erkelenz. Und hier sind Generationen von Keimbergern getauft worden. Ich bin auch in dieser Kirche getauft, ja. Damals wurde auch schon von dem Tagebau gesprochen, aber da hat noch keiner daran geglaubt, dass es mal so weit kommt und dass, dass diese Kirche verschwinden wird. Und ganz besonders aus der alten Kirche ist noch übernommen worden ein Sakramentsschrein. Der ist auch noch aus der alten Kirche, auch aus dem 14. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert, man weiß nicht genau, und hier wurde das Allerheiligste. Und man sieht diese, diese alten, geschmiederten Sachen, kann man mal hier reinschauen. Wenn man, wenn man bedenkt, dass Priester das vor, vor 400, 500 Jahren geöffnet haben, und dann das Allerheiligste dort zu deponieren. Die geweihte Hostie, die wurde dann hier praktisch ein. Praktisch ein Tresor aus der, aus der Frühzeit. Also hier fühlen viele Wege in die Vergangenheit. Und ich hoffe auch in die Zukunft. Ich wünsche mir, dass dieses Gebäude erhalten bleibt, für uns und für die Nachwelt, dass es nicht irgendwie äh, im Schlund des Tagebaus verschwindet und dass es immer präsent bleibt. Weil dieses Gebäude steht ja auch für die Zerstörung einer ganzen Region, für die Zerstörung der Umwelt.